Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier auf Popel mit Zucker. Wie ihr schon seht, starten wir heute mit Assassin's Creed, nachdem ich vorhin gerade eben noch Call of Duty Infinite Warfare fertig gespielt habe. Dachte ich, würde es mal Zeit für was Neues, bevor wir in World War 2 gehen und World War 2 installiert gerade im Hintergrund. Ähm, deswegen sicher mal Assassin's Creed 1 wird es zuerst gespielt, zwischendurch kommt Pokémon noch. Äh, ich habe probiert das Spiel, einfach mal als Info, ich wollte das Ganze auf Twitch streamen, weil ich dachte, ja ich probiere mal wieder mehr zu streamen und so, weil ich habe das schon ewig gesagt und jetzt wollte ich es machen. Ich habe jetzt eine halbe Stunde rumprobiert und ich drücke auf Stream und weder auf dem iPad, auf dem Handy, noch auf dem PC zeigt es mir an, dass ich live bin, auch wenn ich eine Viertelstunde laufen lasse oder so. Deswegen bin ich jetzt nicht live, weil Twitch oder Elgato rumspinnen. Ich überschreibe beim Spielstand, äh, ich werde danach gleich die Fresse halten, denn das ganze Spiel hat keine Untertitel. Ist ein bisschen mühsam, erst ab dem Assassin's Creed 2 sind sie, glaube ich, drin. Und deswegen... Legen wir los. Ich lehne mich zurück. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Folgen werden, ehrlich gesagt. Ich lasse mich da selber mal überraschen, wie lange ich Lust habe, jeweils eine Folge zu machen. Hm, ich das mir kreis kann ich da durchlaufen? Ach komm, dann. Ja, blut habe ich an. Okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man ein Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Bitte ja, wie gesagt, keine Untertitel mehr. Ich werde danach noch ein bisschen was sagen, wenn wir dann drin sind. Jetzt am Anfang ist ein bisschen Story. animus das heißt ein projektor der genetische erinnerungen in 3d erzeugt genetische erinnerung scheinbar brauchen sie eine art einweisung nun gut wir fangen ganz einfach an was ist eine erinnerung mr miles eine aufbereitung früherer ereignisse spezifisch für die person die sich daran erinnert ja sicher was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen. Die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt Sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht das ist die erinnerung auf die wir zugreifen möchten aber wenn wir versuchen sie zu aktivieren zieht sich ihr geist zurück ihnen fehlt das vertrauen in den körper ihres Ahnen zu schlüpfen das ist auch eben passiert sie wurden aus der zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren zustand warum ihr unterbewusstsein es wehrt sich wir haben ähnliche reaktionen bei patienten festgestellt die hypnotisiert werden um traumatische vorfälle wieder zu erleben wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Und Somit sind wir Daten, mittendrin. Finde ich eine gute Idee. Hallo, Subjekt 17. Hallo. Wurde erstellt, damit Sie sich mit der der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. noch meine Points. Sie asynchron werden, Stellt der Animus. Synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzuladen. Okay. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Gut. Benutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Einfach gedrückt halten, nicht loslassen. Gehen Sie zu der Markierung, um die. Jo, ey, sorry, ich muss da mal durch. Ja, ähm, das Spiel hat sehr viele Collectibles, nur mal so. Äh, Flaggen und Templern, so, und ich weiß dass im ersten Teil, es gibt weder Erfolge dafür noch, ähm, extra Story. Deswegen würde ich das sein lassen. akzeptabel Auffällige Aktionen sind eher action-orientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Head-up-Display den Kontext der Puppenspielereingaben verändert. Exzellent. Ja, yeah, ich bin schon Devil 4 jetzt. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung... ...indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Gut. <lacht> benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Arschloch! <lacht> ah, ich mag dass Sie nicht X und Kreis sagen, sondern leere Hand, Beintasten. Ich finde es cool. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Das heißt eigentlich nur... Dass er mich halt sieht, dass wenn ich jetzt was mache, dass ich auffällig bin, außer ich schalte ihn halt aus. Aber wenn auch jemand Zweites mich sieht, dann habe ich ein Problem. Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Uh, uh, euch hole ich mir! Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich ihr Status erneut ändert. Im 2 sind sie ein bisschen intelligenter dann tatsächlich. Da haben sie den Radius, wo sie dich in solchen Dächern aufsuchen. Gut gemacht. Der Soldat hat ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können ihr Versteck verlassen. So, das wäre eigentlich auch schon die Einleitung gewesen. Fast. Durch sie oh. Um Sie sind ein Halm im Kornteil. Es gibt Orte, an denen sie sich verstecken können. Aber sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor sie in einem Versteck verschwinden können. Ist nicht so schwer wie es klingt. können sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Ja, ich habe Assassin's Creed 1 bis 3 gespielt, also die fünf Teile mit Brotherhood and Revelations und bei Black Flag habe ich dann aufgehört irgendwann. Ich habe nicht vor alle durchzusuchen jetzt, aber ich würde so zwischendurch mal wieder ein, zwei starten. Das also Zwischenprojekte. Mal schauen, wie sich das dann hält, auch für mich persönlich vielleicht mal was anderes zu PS spielen. Adlerauge hat ihren Adeln geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. gemacht Das Adlerauge steht ihnen nur zur Verfügung, wenn sie völlig synchron sind. Bedenken Sie um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Oder mich verstecken, dann heile ich mich. Der wird nun ich mag die ganze Aufsetzung, wie es halt das umgesetzt ist, dass ich einfach das Life Points X ist das, Kreis ist das, es ist wirklich lust, also intelligent gelöst eigentlich. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. <lacht> Exzellenter Streich. Das Glück ist eure Klinger Holt. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr, er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Die wir unsere Aufgabe lösen zählen, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Hm. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Und da sind wir. Durch diese Wand kann ich nicht. Sonst. Ah, ne, hier. Äh, es gibt spätere Versionen, wo ich dann desynchronisiert werde, wenn ich zu weit weggehe. <lacht> ja, eben, ich habe Teile gespielt, aber irgendwann aufgehört, das ist diese Zeit her. Das erste habe ich dann vor einem Jahr etwa gespielt nochmal. Und hab dann im zweiten mitten drauf gehört, ich dachte, ja eigentlich würde ich das aufnehmen. Und hier bin ich jetzt. Ein <lacht> Jahr später. Macht hier jetzt noch keinen Unterschied. Das muss der Schrein sein. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es an desto eher können wir uns um diese Schakale aus Masyav kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein! Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, alter Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Kredos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Jo, alles klar. Templer, ihr seid nicht die einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Nein, Nein, nicht. Nicht. Uh. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone oh, euch nicht. nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das heilige Land hm. ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Okay, jetzt muss ich weg. Die anderen zwei sind tot, weil ich dumm bin. Also es ist nicht meine Schuld, aber Alter, ihr ist halt, ja. Ich mag den jungen Alter hier einfach gar nicht. Ja, das war's nicht. Okay, wir fangen nochmal an. <lacht> Zu gut kommen wir Zeit. Achso, ich muss die mal hochrennen. Ich dachte, es gibt einen Schräglauf. Das wäre mir jetzt sehr komisch vorgekommen. So. Da kommt relativ hohe Wände hoch, zum Glück. Das macht's einfacher. Und dann gibt's noch diese... Ja, ich weiß nicht. Vielleicht mache ich noch Zusatzfolgen, wo ich die Collectibles mache am Ende. Das wäre... Ja, vielleicht mache ich das. Dann mache ich zwischen den Folgen einiges, was ich gerade finde und den Rest mache ich dann nach den Folgen irgendwann mal so ein bisschen geschnitten oder so. Ich schau mal. eben hier hat halt nicht wirklich Sinn, leider. Hier geht es nur, dass man die DNA vollständig hat. Es gibt nicht mal einen Erfolg, weil Assassin's Creed 1 noch keine Erfolge drin hatte. Erst ab dem zweiten Teil haben sie das. Da habe ich dann auch schon einige erledigt. Auf diesem Account. Wie schön, euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Naja. Und mit euch. Eben wie gesagt, ich habe äh, mir überlegt, ob ich das machen soll. Weil im ersten Teil gibt es keinen Erfolg, es gibt keinen Bonus. Ab dem zweiten Teil gibt's eben teilweise extra Stories. Durch die Collectibles, deswegen bin ich im Belegen, ob ich sie machen will. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Auch hier im ersten Teil gibt es diese 100 Flaggen, die ich sammeln kann, überall. Auch hier schon. Im Die müsste ich aber eintragen, weil sonst suche ich die ewig. Wenn die schon überhaupt gespawnt sind. Sieht nicht so aus. Weil da unten müsste eigentlich ziemlich sicher eines sein. Das heißt, die kommen erst später rein. Okay. Dann mache ich mir später eine Website auf, äh, damit ich verfolgen kann, welche Flaggen ich wo gefunden habe. Dann kann ich das jeweils nachtragen. Ne, nee, die Flaggen kommen erst noch. Cool. Nichts, was dich was angekumpelt. Ja, irgendwie ficken dich alle an, wenn, wenn man das macht im ersten Teil. Spät Im zweiten Teil gibt es dann Leute, die sagen, boah, das ist cool, ich will das auch können und so. Im ersten nicht. <lacht> da findet man eine Frage, du bist ein Vollidiot. Und das können die nur in fünf Sätzen ausdrücken, also es wird sehr schnell repetitiv, was wir hier hören können. Und ja, wieder das altbekannte Problem, ich spiele halt auf der PS3 und die PS3 kann keinen HDMI-Übergang haben. Für sich aufnehmen aus irgendeinem Grund. Weil spielen kann ich persönlich auf HDMI, das ist voll geil. Aber wenn ich die PS3 auf HDMI schalte, dann Elgato hat gar keinen HDMI-Eingang. Und wenn ich sage, es ist eine PS4 oder eine Xbox 360 oder so, dann blockiert er mich. Weil die PS3 HDMI blockiert über Elgato irgendwie. Ich weiß nicht genau wieso. Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungeheb. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Nett. Okay, dann gehen wir mal rein. Ja, der Trainingsring, da werde ich kein einziges Tutorial machen. Ja, wir werden ein bisschen umschauen, weil einfach nur durch rushen finde ich doof, aber... Welche Ehre? Hallo. Vieles kenne ich ja schon, wie gesagt, in der Bibliothek. Das müsste hier unten sein, nicht oben. Oder oh, zählen Sie den oberen Stockwerk auf sein persönliches... Ja, wahrscheinlich schon. Ah ja. Meister, Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein. Nicht tot. Malik. Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch. Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben! Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier! Nehmt es! Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur Ihrem Schatz zurück. Meister! Wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor massiv Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Alter, ihr, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule fort, wo aktuelleren Gedächtnis abschnitten. Alles klar. Dann haben wir jetzt wieder einiges zu tun hier. Wir müssen direkt runter und solche. Ah, ich kann hier drin, der kann schwimppern. Altair, also gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten, aber nicht alle. Mhm. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab, beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festliegt Wie ihr wünscht. Das machen wir natürlich gerne. Ja, kämpfen in Assassin's Creed 1 ist recht mühsam. <lacht> äh, Wurfmesser habe ich, glaube ich, gar keine. Doch, 15. Oh, nice. Die kriegt man so selten, das ist nervig. Ich kann mit Vierk einfach draufhauen. Das funktioniert vielleicht noch am Anfang. So. Sobald aber mehr als einer dastehen, kann ich nur noch R1 und kontern. In unserem Rechnoment. Alles andere ist komplett useless in diesem Spiel. Kurz Angriffsmodus machen mit Vierk und BAM. Alles andere funktioniert nicht. Und wenn ich nur ein Eins drücke, ist das also meine Verteidigung... Ach, der hat überlebt. Das macht er teilweise, der tötet sie teilweise nicht. Dann muss man nochmal nachhauen. Wenn aber fünf Feinde rumstehen, funktioniert das nicht. Das Spiel ist dezent mühsam hier durch. Ah, ich glaube, ich muss weiter runter. Was bin ich? Komm, komm her. Ich darf einfach keine Zivilisten treffen, wenn die mir so in den Weg stehen. Das ist sehr schwer. Achso, der will kämpfen da. Komm. Und die Reinitialisierung Re heißt, ich habe in dem Moment gar keinen Kampf. Ich könnte jetzt einfach so. Normalerweise kann ich hier drin verstecken. Da ich aber sowieso im Kampfmodus bin, geht es nicht. Weil wenn es rot ist, dann springt es sofort wieder raus. Es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn jemand das nicht weiß... Assassin's Creed ist ziemlich bekannt von der ersten Teil, ist halt so ein bisschen diese Legende. Äh, aber ich probiere es zum zu erklären, falls es Leute wirklich nicht kennen oder zum ersten Mal sehen oder so. Ah, fuck. So, jetzt kommen da unten noch ein paar Feinde und dann ist okay. Achso. Okay. Ja, dann. Alter kommt. Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Hm, euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Da bin ich jetzt gespannt, natürlich, weil wir natürlich gar nicht wissen, was kommt. Ich probiere übrigens immer die Bonus-Szenen zu machen, wenn es da so ein Glitzer-Ding gibt, weil dann hat man andere Perspektive, teilweise, glaube ich, auch ein bisschen Bonus-Dialoge. Deswegen probiere ich das. Oder zumindest halt extra Szenen. Sieht doch cool aus manchmal. versichere euch, es ist kein Spiel. So sei es. Bringt mir die Geisel. Oh. Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumpen Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Wir werden uns hören. Scheiße. Hm? Ich bleibe zurück und kümmere mich um. ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Pfale, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde bringen. Ah, alles klar. Es ist nicht einfacher, auf den Balken zu laufen. Ich kann einfach direkt mal drauf. Und sobald ich drauf bin, L rein drückt und dann läuft er von selber gerade aus. Das ist... Nicht so schwer. Ja, ich fand das Spiel... Ich habe das mal vor Ewigkeiten gespielt. Ich weiß nicht mehr, wann das erste Mal war. Äh, sicher sieben, acht Jahre her. Da fand ich das schon cool. Und ich habe auch, wie bei COD, äh, die komplette Series hier stehen. Aber irgendwann hat er gehört zu spielen, weil ich wusste, ich will sie irgendwann nachholen. Das machen wir jetzt auch. Mal schauen, wie lange das hält. Es kann auch sein, dass es mittendrin Unterbrüche geben wird mit anderen Videos noch. Aber eigentlich würde ich gerne Serie für Serie so durchspielen können. Ich muss mal schauen. Autsch. Der tut weh. Von hier zu vertreiben. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz. Eure Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassine nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge... Fern vom Fleisch, Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden, direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch. Ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch! Das schmerzt mich. Wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Alter ihr. Uh. hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon ein, zwei Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe. Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. Das Ding sieht echt nicht so bequem aus. Wollen wir diese Metallnoppen da wirklich hinten rauskommen. Und das tun sie. Wenn Sie vor den Gefangenen meiner Autorität in Frage stellen. Es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man nennt es Insubordination. Und ich mag es nicht, wenn Sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Leila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verätscheln. Wenn Sie ihn zu so hart nehmen, dann er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Fein. Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. Alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. Ich habe den Spielsaal ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, das ist okay. Ich sehe es danach in der Aufnahme, wenn ich fertig bin. Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage oh. vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Okay. Verdammt, abgeschlossen. Na klar. Dann gehen wir mal pennen. 2213 13. Mann, Mann, ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht zu so anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen die Leben tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten, Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? <lacht> dann würde ich es ja verraten. Okay, die Adlervision habe ich schon hier. Äh, die, die, nicht die Adlervision. Das Adlerauge kommt erst noch. Im Spiel dann, wenn wir wieder Altair sind. mal ganz kurz die Optionen an, was es da alles gibt. Alter, die Fresse. Animus Blut an, das ist gut, Lautstärke ist okay. Herrlichkeit lassen wir so, das habe ich glaube schon mal angestellt. Synch Balken, ja bitte, den will ich haben. GPS, ja. Waffen, ihr yep. Steuerungs yep. Können Steuerungshard, ihr äh, Tipps kann ich nicht ausschalten. Ja gut, dann machen wir weiter. Da unten links die ganze Tipps kommen. Das fände ich cool, wegzumachen. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen. Fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Alter, hier? Wofür die Assassinen kämpfen? Frieden in allen Dingen... Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts wahr und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt und euren Rang. Ihr seid ein Novize, wieder ein Kind, so wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein. Jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Okay, oh, wir haben noch vier Leben jetzt. Scheiße. Ja, wie ihr seht, haben wir ja alles verloren. Ich kann nicht mal kontern. <lacht> Richtig dumm. Das finde ich ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Dass man Vorsprungreifen verliert. Kontern ist weg. Und hier ist die erste Flagge, die ich finde. Jetzt muss ich trotzdem noch kurz mein iPad suchen. Da hinten liegt's. Weil ich habe vorhin die Map aufgemacht, wo man markieren kann. Das müsste ja dann. Nein, das ist zu weit hinten. Das hier sein. So. Ich lasse sie den halt offen, wenn ich unterwegs bin, so. Ich probiere auch nicht zu viel Zeit da zu verlieren. Jetzt kommt dann sich gleich das Tutorial. Nee, noch nicht. Okay. Da oben ist noch eine Flagge, die sehe ich direkt schon. Wir gehen einfach mal außen rum. Und dann muss ich das später nicht noch machen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen mühsam für euch am Anfang, dass ich das mache. Aber es sind einfach gerade die Flaggen, die ich gerade auswendig kenne. Ich werde auch im zweiten Teil, einen Teil werde ich machen... Oh ne, ich komm da nicht runter. Ach, leck mich. Ups. Was tut dieser Narr denn? Sorry. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte ihn wirklich nicht töten. Okay, ich muss aufpassen. Ich habe viel zu wenig. Wie ihr seht, das Leben regeneriert sich relativ schnell. Aber ja, ich bin ein bisschen verkackt. Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. rede sei mit euch, alter ihr, ihr Steht mir im Weg. Ja, Al Mualem bat mich, euch zu helfen, euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch, ja. Wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch? Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja. Beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Mhm. Ja, so viel dazu. Das hilft jetzt halt mega. Da müsste doch eine Flagge sein. Ach so. Ja, da oben ist sie. Ja, okay. Ich hole die noch kurz. Die ist abgehakt. Ich übertrage das später auf den PC. Das wird, das, wenn ich dann das später mache, noch alles habe. Den könnte ich jetzt sogar killen, dann würde ich aber Riesenstress kriegen mit den Soldaten schon. Das will ich nicht. Man kann wirklich sehr viel selbst machen, was man will in diesem Spiel. Das ist eigentlich ganz cool. Wir kriegen jetzt auch ein Tutorial wegen diesen ganzen Nebenmissionen, wie das funktioniert. Das ist Lauschen, stehlen, verprügeln. Und das wär's da. Ah, ich habe ja keine Hidden Klinge. Ah, oh, leck mich. Na, ja, das ist schon die Flagge. Und da drüben habe ich noch eine gesehen. Ich habe doch eine Map. Muss ich die jetzt jedes Mal hier aufmachen gehen. Natürlich muss ich die hier aufmachen gehen. Das mache ich das mal ohne Map und Sammler ein. Ich muss danach halt einfach gucken, was wo ist. Das geht natürlich auch. Dann haben wir danach die noch nachfolgenden. Ein bisschen mühsamer für mich, aber ich schneide eh alles zusammen. Dann will ich jetzt nicht so viel Zeit. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Ich nehme einfach mit, was ich sehe. Ach komm. Okay, das erste sieht nach einem Lauschangriff, außer nach der Lauschmission aus. Ach, hier geht's runter. Ich wusste, hier hinten ist da noch eine Flagge. Ha! Ich bin gut. sind die. Ach, da. Ups. Auf eine Bank in der Nähe. Und dann anvisieren, dann höre ich die. Ich weiß, was ich sage. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deutet er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Tja, wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Alles das klar. Dann ist die nächste Mission ein Taschendiebstahl. Dann ist der Korbmacher da drüben. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich, ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Äh, welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Also, jetzt muss ich den Visieren. Da guckt es sich manchmal um, dann muss ich auch mal stehen bleiben oder beten oder so. Alles. Okay. Ich war zu schnell. Ey, lass mich in Ruhe. Ich kann ja nicht mal kontern, das ist voll kacke. Geh weg. Ich muss hier weg. Überall sind Wachen. Das nervt. Ja, ich habe hier nichts gemacht. Das ist der Witz daran. Die, die sind dezent aggressiv in diesem Spiel. Ach was, ich wusste gar nicht, dass es kaputt gegangen. Ach shit. Okay, das, wow, dass das, das funktioniert? Lame. Äh, ja, wie gesagt, äh, die Soldaten sind sehr aggressiv in diesem Spiel. Hi. Aber man kann jetzt an denen vorbeilaufen. <lacht> das juckt die nicht mal mehr. Ich muss mir da ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich probiere das immer zu stressen. Okay, wir kriegen wenigstens den Dialog nicht nochmal. Das Bestehen geht dann ganz schnell, wenn man es richtig macht. Sorry. Ja, ist okay. Tut mir leid. Ah, irgendein Typ da ist eine. Sch ich glaube, den muss ich sogar verkloppen jetzt. Befragung nennt sich das. Zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Ihr werdet es sehen. So. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Schaut hier, bevor ich die Wache rufe. So gut, ich verpiss mich. Ciao. Ich finde es schön, wenn die Faust zu so bald, wenn ich nach unten drücke mit der Waffe. Okay, ähm, ich glaube, das ist die letzte Mission, die ich jetzt noch mache. Ich muss ihm ein bisschen folgen, bis er versteckt ist. Ich könnte ihn auch jetzt verprügeln, aber dann wird es schwer, wegen den ganzen Wachen. Wobei, Wachen machen nichts, wenn ich nur Faustkämpfe starte, tatsächlich, meinte ich. Die machen erst dann etwas, sobald eine Waffe gezückt wird. Und das sollte man eh nicht machen bei diesen Abhörmissionen. Da muss man Faust benutzen, weil sonst tötet man den Gegner zu leicht und das will man ja nicht. Ah, hier kann ich den jetzt gut verprügeln, ohne Probleme. Das ist dann einfacher, wenn ich kontern kann, übrigens. Genug, genug. Ich beuge mich! Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt, bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten, uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem feind die tore geöffnet zu haben was entgegnet ihr diesen vorwürfen ich leugne nicht ich bin stolz auf meine tat ich bereue nur dass ich scheiterte ich gebe euch gelegenheit reue zu zeigen dem bösen in eurem herzen zu entsagen es ist nichts böses in meinem herzen nur wahrheit ich bereue nichts dann werdet ihr sterben <lacht> Ihr habt euch bewährt, alter ihr, und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? <lacht> oh mein Kind, wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit neun Namen drauf. Neun Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden. Sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. Neun Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Fedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Geil, jetzt haben wir unsere versteckte Klinge wieder. Aber ich glaube, wir werden jetzt gleich noch weggebracht. Ah ne, wir haben die Mission. Cool. Alles klar. Na, dann wird es aber Zeit, dass ich mal langsam beende. Und wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn es weitergeht. Ja, dann geht es ins Königreich, so wie es aussieht, wie ich das sehe. Ja, wir gehen nach Damaskus. Das heißt, wir gehen ins Königreich und dann raus. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!